Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich zocke heute mit euch Space Battle VR. Und das Besondere an Space Battle VR ist, dass wir wirklich mit unseren Händen das Raumschiff steuern müssen. In VR und nicht mit Touchpad oder Thumbstick. Oder sondern müssen das wirklich mit den Händen, die den Steuerknüppel bewegen und so weiter. Echt nett gemacht. Ähm, wir können auch Raumschiffe freischalten, habe ich entdeckt. Ne, jeder hat andere oder Verbesserungen drauf. Aber wir haben natürlich äh, noch nichts freigeschaltet. Also müssen wir mit dem ersten Raumschiff Vorlieb nehmen, was weniger schnell ist, auch nicht so stark und die Schutzschilde sind relativ schwach. Das wird erst nachher besser. Zu den Einstellungen kann ich sagen. Also ich habe einmal hier mit probiert, damit habe ich überhaupt nichts auf die Kette gekriegt. Bin nur irgendwie komisch in den, äh, im Raum rumgeflogen. Die Einstellung war jetzt schon besser für mich und äh, damit möchte ich euch das Gameplay auch erstmal zeigen. Das ist wahrscheinlich wirklich für ja, Halbprofis, die gerne Simulationen spielen. Diese Einstellung ist mehr so arcade würde ich sagen. Okay, dann machen wir mal die erste Mission und viel Spaß. Okay, wir sind im Raumschiff. Sieht echt nicht schlecht aus. Wichtig ist auch, wie wir sehen, Text ist in deutsch. Halte den Steuerknüppel mit der rechten Hand fest. Halte die Hand so, dass sie die Hilfswürfel übereinander legen. Hm? Keine Ahnung, was gemeint ist, aber... Also wie ihr seht, ich muss echt... Das ist gar nicht so einfach. Aber das kann man auch alles in den Einstellungen äh, einstellen, wie schnell der hier reagiert. Also wenn man, wenn man sagt, okay, das ist jetzt gar nichts für mich, das muss ein bisschen langsamer gehen, dann kann man das natürlich auch einstellen. Um den Steuerknüppel loszulassen, nimm deine Hände weit von ihm weg. So, Okay, Sieh nach links, dort befindet sich ein Beschleunigungshebel, nimm ihn in die Hand. Das ist der hier. Wie ihr seht, wir können hier echt... Gas geben jetzt? Jetzt fliegen wir mal so ein bisschen. Okay, wir müssen nochmal hier weg. Super, du kannst schon mit einem Raumschiff fliegen. Bist du da, überprüfe das Gebiet um dich herum. Wir sollten die Überreste der Patrouillen... Ah, oh, das geht aber schnell. Unidentifizierte Raumschiffe greift den... Ja, also so schnell bin ich jetzt nicht beim Lesen. Okay, wir haben hier so eine, so eine kleine Karte. Jetzt schauen wir mal, wo hier Gegner sind. Das Raumschiff sieht echt geil aus, man hat echt das Gefühl, man ist hier drin. Wir haben äh, über, den, über den Trigger Laserknarren und über den Thumbstick, wenn wir den drücken, haben wir eine Rakete. Jetzt versuchen wir aber mal dazu hinzukommen, wo die anderen sind. Da sind wir schon. Okay. Nicht so schnell. Wir werden schon anvisiert, wie ich merke. Wow, okay, wir wurden auch schon getroffen. Jetzt müssen wir den erstmal hier rein. Wenn man den nachher ein bisschen anvisiert hat, ist so ein bisschen äh, Auto-Modus drin. Ah, du entkommst uns nicht. Ge Geh mal Gas hier. Ah, den haben wir gekriegt mit der Rakete. Einen haben wir noch. So ein bisschen äh, Wing Commander Zeiten in VR. Ja wollen Hammer. Siehst du das? Es sieht aus wie ein haben eine Art Tunnel gefunden. Überprüft das aber vorsichtig. Eine Art Tunnel, wo ist denn der Tunnel? Also die Risse, die ihr hier seht oder Kratzer, sollen wahrscheinlich auch gegen Motion Sickness helfen, dass man das Gefühl hat, wirklich in einem Cockpit zu sitzen. Wenn jetzt Glas klar wären, hätte man da das Gefühl nicht so. Aber wäre natürlich cool, wenn man diese Kratzer irgendwie ein bisschen minimieren könnte. Man kann wirklich komplett sich umschauen. Ist cool. Okay, aber ich sehe den Tunnel nicht, was die da gerade meinen. Kennen wir uns mal. Ah, da, da ist was. Okay, wir sollen das vorsichtig erkunden. Dann fliegen wir mal drauf zu. <lacht> Dann bevor wir das jetzt machen, gucke ich mal, ob wir hier irgendwie noch was bewegen können. Das wäre natürlich auch cool, wenn es sich nicht nur um die zwei Hebel hier handelt. Aber sieht so aus, dass es nicht nicht geht. Ne, hier ist nichts anderes, was man irgendwie benutzen kann. Okay. Dann fliegen wir mal los. Das wird auf jeden Fall unser Verderben sein. ein anderes Raumschiff oder? oder eine Raumstation oder sowas. Okay wir fliegen rein. Okay. Mission erfolgreich beendet. <lacht> ja dann haben wir die zweite Mission. Modus normal ist erstmal gut. Und dann starten wir mal. Okay, eingehende Nachricht. und schauen wir erstmal, bevor jetzt irgendwann. Lebst du noch? Wir wurden wohl hereingezogen und sind am anderen Ende. Herr ja, General, wir sind durch dieses Tor durchgegangen. Es sieht so aus, dass unsere Feinde ihn benutzt haben. Hier ist ein riesiges Mutterschiff. Okay. Also, wir sind jetzt zu zweit. Diese Matt oder wie die heißt und ich. Die fliegt da hinten. Feinde haben wir jetzt noch nicht auf der Karte. Was kommt bestimmt noch? Sieht nicht so sicher aus hier. Ich guck mal, wo und die da rumfliegt, aber da ist kein Gegner, ne, okay. Dann ab zum Mutterschiff. Wäre natürlich cool, wenn wir da nachher ja noch drauf gehen können sogar. Da fliegt, da hinten fliegt irgendwas, glaube ich. Ah, gehen mal hier, oh, um 9. Der Karte ist immer noch nicht zu sehen, jetzt. Okay, ja, das sind die. Wo schießt ihr denn hin? Okay, wir müssen erstmal hier näher ran, sonst, sonst kriegen wir hier gar nichts hin. Und? Haben wir getroffen? Ja, ne? Und boom! Oh, oh, oh, oh, oh. Boah, haben wir noch gerade die Kurve gekriegt. Schutzschild ist weg von dem. Oh Gott! Wir wurden getroffen. eine Mann, spielt die katze und die maus mit uns die rakete ja voll das war het. so einer noch okay haben Hammer. So, Mutterschiff. Ne, da sind noch welche. Das Spiel kostet, glaube ich, 12,49 49 momentan. Ist äh, im Dezember erschienen letztes Jahr. Ich werde auf jeden Fall den Steam Link in der Beschreibung verlinken. So. Da. Oh, die braucht Hilfe. Die Mat Will nicht in den Planeten hier reinkrachen. Nochmal eine schnelle Drehung hier. Also doch. Wow. Schon schwerer, die zu treffen hier. Komm, komm, komm. Oh Gott, ist er abgedreht. Wo wo wo? <lacht> da. Jawohl. Ein einer weniger hier. So, den holen wir uns jetzt als nächstes. Der ist abgedreht. Wir haben hier einen recht guten Überblick im Cockpit, aber trotzdem nicht leicht dann zu sehen, wo die wo die sich befinden, die anderen, wenn die mal abtauchen. Oh. Ist auf jeden Fall mal cool, so ein Spiel. Ohne Controller oder so zu spielen, natürlich ist es besser, wenn man jetzt wirklich einen Hebel hat, wo man dran zieht. Aber so umzusetzen ist natürlich auch cool. So, wo sind die, wo sind die, wo sind die da? Wow, der war aber nah. <lacht> die kriegen wir nicht rein. Ja, jetzt kriegt er die volle Ladung. Jawohl! das jetzt endlich. Fliegen wir näher ran und überprüfen, warum das Schiff nicht funktioniert. Ja, dann fliegen wir mal näher ran. Ja, natürlich habe ich das Drehen jetzt ausgeschaltet, weil ich damit überhaupt nicht klar kam. Sonst hätten wir uns jetzt quasi gerade drehen können. Schauen wir mal, wann wir denn nah genug ran sind. Wow! Alter! Ich würde sagen, wir müssen weg. <lacht> Puh. Neue Waffe verfügbar. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Raumschiff, da haben wir ein neues Raumschiff, ne neues Raumschiff nicht, aber Na, das kann man auch freischalten und Farbe, ich weiß nicht welche Farbe damit gemeint ist, Lassen wir mal hier blau. Okay, die ist freigeschaltet. Ja, dann nehmen wir die mal. Das ist unser Geschütz. Vorteil: Ist viel, viel schneller, aber nicht ganz so stark. Aber Geschwindigkeit. Ja, guck mal. Die nehmen wir definitiv. Mission: Next One. Und los geht's. Eingehende Nachricht. Ah, ich wurde getroffen. Das war eine Falle. Mad M. Ich lebe noch, aber ich brauche Ersatzteile, um das Schiff zu reparieren. Hilf mir und nimm die Teile, die ich benutzen kann, um mein Schiff zu reparieren. Das ist bestimmt so ein Teil. Und wie nehme ich das? Einfach durchfliegen? Probieren wir einfach mal. Oh, das ist unsere neue Waffe. Sehr cool. Einfach einsammeln oder? Ja, okay. Was noch was? Oh, die neue Waffe will ich aber ausprobieren. Sieht verdammt gut aus. Na komm. Hoffentlich wird das jetzt hier nicht so eine mega lange Sammelaktion. Okay. Ich sehe noch nichts. Ich will irgendwie noch nichts sehen, was ich jetzt aufsammeln soll. Ist das vielleicht dahinter? Ah, da ist was, oder? Ja. Aber bequem sitzen geht auch nicht so ganz. Oder? Doch, geht trotzdem. Okay. ich muss einfach nur mit meinen Arm auf der Lehne lassen. Aber die Texte sind echt zu schnell. Wir sollen irgendwas aus dem Inneren des Schiffs nehmen. Wie auch immer, hm. wir drehen uns noch mal kurz hier so, anhalten da ist doch was okay. danke, ich verdanke dir mein Leben ruhig <lacht> muss noch bleiben um die Systeme, ich muss noch bleiben das war eine eher langweilige Mission. Neues Schiff verfügbar. Jetzt geht es aber, lo aber los hier. Äh, schauen wir mal. Raketen und Waffen bleiben. Neues Schiff. Okay. Ah, das testen wir jetzt noch. Neues Schiff und neue Waffe testen wenn es mal Gegner kommen würden. Sieht das auch viel anders aus? Von außen jetzt nicht so. alle äh, von innen. Okay, jetzt haben wir hier einen Bösen. Aber jetzt haben wir die Action, die wir wollten. Da ist was, da was, da was. Komm, die Rakete muss sitzen. Sauber. Haben wir nur noch einen jetzt. Wo ist er, wo ist er? Boom, oder? Jawohl. Oh, wieder drei. Ah, oh, den haben wir nicht mehr gekriegt. Schade. Da fehlt er nicht mehr viel. Bei den holen wir uns jetzt. Jawohl. Ne, ist klar. Wow! <lacht> um, den Klima. den Klima. Da. versucht er! <lacht> <lacht> Jetzt haben wir den ja mal gut getroffen. Unter uns ja. Yes. Was jetzt passiert hier? Unsere Aufklärung berichtet, dass sich unsere Feinde auf GR33 umformieren. Ich habe einen einer Drohnen geschickt. Du kannst dazu stoßen. Okay, letzte Mission. Lord Oku <lacht> Auf in den Kampf. Da hinten sind sie bestimmt. Zeig mal hin. Ah, ich kann auch Gas und wenn ich einfach nur mit der Handgelenk so ein bisschen Hantiere. Reichweite beim Laser ist nicht so weit. Jetzt und jetzt mache ich Schaden. Neun einloggen, da ist er eingeloggt. Rakete hin. Komm. Mist. <lacht> Den loggen wir den loggen ein hier. Der will nicht, der will nicht. Komm! <lacht> oh! Wow, wow, wow! Ja, wir müssen uns einen neuen suchen. hin. Ah, den kriegen wir, den kriegen wir. Sauber. wow, boah, mir jetzt fast einen Crash gegeben. Wo, wo ist er? Wo ist er? Ach, der waren dort waren sie. Ah, komm noch ein paar. Komm, komm, komm. Jawoll. Da war echt knapp gerade. Wir haben nichts mit dem Stuhl drehen direkt. Aber es wäre ja nicht wirklich realistisch. <lacht> Komm! Ah. Wo ist der andere? Wir müsste jetzt gleich. Also noch. Jawoll. Dreh dich, dreh dich. Ah, die Rakete, die waren genau richtig. Okay. Da kommen noch zwei? Drei, vier. Okay. Sind ein paar mehr. Okay, wir sind getroffen. getroffen. Alter, nicht mehr viel. Aber den Brand war so weg. Hast du schon einer eingeloggt? <lacht> nein, nein, nein, nur kommst du uns nicht. Schutzschild noch nicht weg. Jetzt aber Schutzschild weg. Ah, dann gehen wir den Rest. Ich glaube, es ist auch automatisches äh, Feuer eingestellt, also man kann auch auf manuell steuern, aber ich fand es jetzt so ein bisschen einfacher. Hier, <lacht> ja, Hauptverbinde, blablabla, Flick zum Schützpunkt. dort treffen wir uns, wir müssen den Angriff zurückschlagen. Genau. Neue Waffe verfügbar, neues Schiff verfügbar. Ja Leute, ich hatte gerade einen kleinen Absturz. Das Spiel musste ich neu starten. Wir haben ein neues Raumschiff freigeschaltet. Das ist einmal das hier. Und eine neue Waffe. Vorher einmal die hier. Jetzt haben wir eine, die ein bisschen langsamer ist, aber... Ein klein wenig stärker, wie ihr seht. Raumschiff ist natürlich auch besser. Wenn ihr gerne noch mehr Gameplay von hier sehen wollt, schreibt mir einfach in die Kommentare. Dann würde ich noch einen Teil machen. Ich glaube, so lange geht das Spiel jetzt auch nicht vermute ich mal, weiß ich nicht, aber wenn ich hier auf die Missionen mal schaue, hier sind jetzt noch 1, 2, 3, 4 Planeten, dann ist das wahrscheinlich zu Ende, aber kann natürlich sein, dass da noch eine neue Welt kommt, aber ist halt auch ein kleiner Anreiz, alle Schiffe freizuschalten, alle Waffen und so weiter. Ja Leute, ich würde sagen, das war's dann hier, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich echt über ein Like freuen, wenn noch kein Abo da gelassen hat würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen und ich sage einfach Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.